willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Hier Puppen mit Zucker. letzten Mal haben wir direkt dieses Glyphenrätsel gelöst noch. Da war eine Feder. Und heute, da oben sind eine Feder. Toll. Heute synchronisieren wir mal als erstes den Turm, den ich letztes Mal erklungen habe. Riesenländer, voll geil. Die Toskana. So. Da drin ist was Wir Wichtiges. Ein Dampf Für all die Jahre, die ich euch oh, die sind gut. Schau, <lacht> oh, deinen Kumpel finde ich toll. Mach, mach ich mit. Der war effektiv. Ja, die machen das schon da oben. Genau, die Codex-Seiten sind ja schwarz markiert, nicht weiß. Aber sonst haben wir hier, glaube ich, keinen, ne? Nein, das sind zwei Schätze. Sehr gut. Einfach nur zum Sichergehen. Ich weiß nicht, was du meinst. Könntest du bitte danke schon. nur über uns gebracht. Kein Kunde von dir wird jemals schlecht angezogen sein. Der Preis der... Ha, irgendwie wir nicht mehr mega bekannt vor gerade. Ich glaube, wir werden das später nochmal auftauen. Ähm. Das heißt, er müsst weiter oben oder weiter unten sein. Ich tippe mal auf oben. Ja, da. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldnern zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Möbien, möge der Vater des Verstehens euch leiden. Möge der Vater des Verstehens euch leiden. Kommandante, Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Aber gerne doch. Die Kante war extra genau hoch genug noch. Come, come, come. One-we-one, <coughs> come. mit deinen verbündeten ist es das was mein vater entdeckte wurde er deshalb getötet entschuldige hoffst du etwa auf ein geständnis du Drecksschwein! du sollst in der verdammten gosse verrotten du hund wenn du nur noch mehr gelitten hättest ich hoffe du genug Aktion. ein wenig respekt respekt nach allem was passierte Glaubt ihr, er hätte einem von uns Respekt entgegengebracht? Du bist nicht Vieri. Werde auch nicht so. Möge der Tod dir den gewünschten Frieden bringen. Requiescat in pace. Nimm dies. Lies es, wenn du Zeit hast. Wir sind hier jetzt fertig. Kehren wir zur Villa zurück. Ja, immer Respekt erbringen, trotzdem. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Wer verfolgen kann das unterdrücken? Ja, bis jetzt läuft das ja ganz gut. Hm, Ah, jetzt sind wir sind mit dem Monte und wir müssen nach Hause. Ah, das ich schon. Hätte ich jetzt cool gefunden. Und hier ist er, nostro campione Ezio. Es liebe Ezio. Ezio. Ezio. verschwendet keine Zeit mit dem Beginn der Feierlichkeiten. Warum denn auch? Du hast uns seinen großen Dienst erwiesen. Durch Vieri's Tod wird die Toskana endlich wieder friedlich sein. Weißt du, was das bedeutet? Nie mehr Arbeit! Wir können den ganzen Tag mit Saufen verbringen! Und mit Huren! Was denn? Stimmt doch! <lacht> <lacht> Komm, Ezio, geh mit mir! Ja, Onkel? Die Pazzi unterstehen einem anderen, einem Spanier. Das ist Rodrigo Borgia, einer der mächtigsten Männer Europas und Großmeister des Templerordens. Also ist er verantwortlich für den Tod meines Vaters und meiner Brüder. Ja, und er wird auch dich töten, wenn er kann. Dann muss ich gegen ihn kämpfen, wenn ich frei sein will. Doch erst wenn jeder andere Templer meine Klinge gekostet hat, Vaters Liste wird mich führen. Wohin gehst du als nächstes? Florenz. Francesco de Pazzi wird das Schicksal seines Sohnes teilen. Ein kluger nächster Schritt. Kein Zweifel, dass er Böses im Schilde führt. Gut, genug der ernsten Gespräche. Ich bin in meinem Büro, wenn du mich brauchst. Ich sollte den Brief lesen, den mein Onkel mir gab. Meine Liebe, ich bringe diese Gedanken zu Papier in der Hoffnung, eines Tages den Mut zu haben, sie mit dir zu teilen. Ah, Entschuldigung, ich verfolge die ganze Zeit. Ich bin dass ich Giovanni verriet, ihn als Verräter denunzierte und zum Tode verurteilte. Die Geschichte wird dies alles als bloße Politik und Gier abtun. Wisse, dass es kein Hass war, der meine Hand führte, sondern Angst. Als die Medici uns alles geraubt hatten, spürte ich Angst. Angst um dich, um unseren Sohn, um die Zukunft. Welche Hoffnung bietet diese Welt einem Mann ohne Möglichkeiten? Sie boten mir Geld, Land und Titel als Lohn für meine Mitarbeit. Und so kam es, dass ich meinen engsten Freund verriet. Wie unaussprechlich diese Tat auch sein mag, in dem Moment schien sie nötig. Und noch jetzt, wenn ich zurückschaue, sehe ich keinen anderen Weg. Signor Pazzi... Ich tat, wie mir geheißen, und sprach mit eurem Sohn. Ich stimme mit eurer Beurteilung überein, allerdings nur zum Teil. Ja, Vieri ist dreist und handelt oft gedankenlos. Und er hat die Angewohnheit, die Söldner wie Spielzeug zu behandeln. Ich habe Berichte von mindestens drei Leuten, die als Ergebnis verstümmelt wurden aber ich halte ihn nicht, wie ihr sagt, für hoffnungslos. Eigentlich denke ich, dass es sogar eine sehr einfache Lösung gibt. Er sucht eure Anerkennung, eure Aufmerksamkeit. Seine Ausbrüche sind ein Resultat der Unsicherheit, die aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit entsteht. Er spricht oft und liebevoll von euch und drückt den Wunsch aus, euch näher zu sein. Wenn er sich also laut, garstig und wütend gibt, tut er das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Er will geliebt werden. Handelt, wie ihr es nach diesem Bericht für richtig haltet. Aber ich muss euch auch darum bitten, dass wir unsere Korrespondenz beenden. Sollte er den Grund dafür erfahren, muss ich um mich fürchten. Vertrauliche Grüße, Fra Giocondo. »Al Magnifico Lorenzo de' Medici, mio protettore e amico. Ich tat wie verlangt und habe meine Untersuchung des Vorfalls in Mailand beendet. Ich kann bestätigen, dass es um weit mehr als nur Unzufriedenheit mit der Herrschaft von Duccia Galeazzo Sforza geht. Ich glaube, dass andere Parteien, die nach weit größeren Gewinnen streben, die Dinge derart manipuliert haben, dass sie ihre Ziele erreichen, ohne sich selbst preiszugeben.« Olgiati und Visconti haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht. Keine Frage. Und sie haben die passenden Partner für ihren Verrat gefunden. Aber viele andere adlige Familien sind unter Verdacht. Unter anderem auch unser Francesco de Pazzi. Ihr Ziel und ihr Motiv sind mir noch nicht klar. Aber erste Funde deuten einen Plan an, dessen Ausmaß euch sicher beunruhigen wird. Am besten führen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiter da ich zögere, meinen Verdacht aufzuschreiben. Antwortet mit einem Ort und einer Zeit. Ich werde euch dort treffen. Außerdem habe ich den Gonfaloniere befohlen, Francesco so lange festzuhalten, bis wir die Sache geklärt haben. Vertrauliche Grüße, euer Giovanni. In diesem Dokument möchte ich festhalten, was ich in den letzten Wochen herausgefunden habe. Für den Fall, dass man mich zum Schweigen bringt, bevor ich es, ich es euch selbst mitteilen kann. Versteht, dass der Mord an Herzog von Mailand kein reines politisches Manöver war. Es war eher ja Teil einer Verschwörung, die weit über Florenz hinausgeht. Mit Mitgliedern aus Rom, Venedig und Forli, um nur ein paar Städte zu nennen. Ich lege diese Notiz eine Liste bei, oder vielmehr den Anfang einer Liste, mit den Namen der Schuldigen. Sie ist keinesfalls komplett, aber ich beabsichtige, sie bald zu vervollständigen. Allerdings kann ich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass die Pazzi-Familie involviert ist. Wir müssen uns beeilen und Frances Francesco verhören, bevor er sich aus dem Kerker freikauft. Dadurch können wir die Liste sicher weitere Namen hinzufügen. Ich habe bereits einen Verdacht, wer diese Männer sind, denn ihre Taten tragen alle die Handschrift eines nur zu, altbekannten, zu bekannten alten Feindes. Ich fürchte sie... Die Nachricht endet abrupt, Giovanni muss mit dem Schreiben aufgehört und die Nachricht versteckt haben, als die Wachen kamen, um ihn festzunehmen. Und Nachricht 1 und äh, 2 und 3 kriegen wir nicht, weil sie versiegelt sind. Das sind die Codex-Seiten. Ich werde die nicht alle lesen. Hier nicht. Ich weiß einfach nicht, ob ich die Nachrichten nachher noch lesen werde. Ganz oft sind hier... Bild, ah, die versteckte Klinge, wie sie aufgebaut ist und so. Interessant. Ich wollte mal hören, wie die Briefe vorgelesen sind. Ich finde es voll cool, dass sie das so mühevoll gemacht haben, alles zu vertonen nochmal. Deswegen wollte ich jetzt das mal drehen lassen. Sieht bekannt aus? Weitere Kodex-Seiten? Ja dein vater konnte einige finden und übersetzen bevor er Hier. das ist nicht die arbeit deines vaters jemand anderes hat das übersetzt leonardo da vinci ein freund siehst du wie die wörter von einer seite auf die nächste kreuzen da ist irgendetwas drunter irgendeine art karte wohin soll die wohl führen dein vater und ich konnten Teile einer Prophezeiung auf diesen Seiten entschlüsseln. Geschrieben wurde sie von einem Assassinen wie uns, der einst einen Edensplitter besaß. Sein Name war Altair. Er sprach von etwas Mächtigem und Uraltem, das unter dem Land versteckt ist. Was ist das? Ja, was? Genau um dieses Geheimnis zu lösen, haben wir diese Seiten gesammelt. Dann lasst mich helfen. Ich sollte die Arbeit meines Vaters fortführen. Und zwar jetzt. Ich beginne mit der Seite, die ich von Vieri habe. Leonardo wird sie entschlüsseln. Bene, komm wieder, wenn du Zeit hast. Und wir fügen sie zur Wand hinzu. Alles ah, klar. Äh, wir können hier mal... Eigentlich kann ich ein paar der Wand hinzufügen, normalerweise. Weil das ist eine Map. Obviously. Naja, machen wir später. Den Aussichtspunkt der Villa erreichen. Na toll. Gehst du bitte rüber? Ja, noch ein bisschen. Und jetzt? Okay, dann gehst du nicht da hoch. Jetzt hört manchmal etwas Eigenes im Kopf. <lacht> Gehst du bitte weiter. Okay, ich habe jetzt in alle Richtungen gedrückt und X und alles und da ist nicht weitergegangen. konnte mich nur fallen lassen. Das hatten wir schon, aber wir machen es nochmal. Weil. Weil es kann. Ach so. Natürlich. Wieso denn nicht? Die vier philosophischen Kodexseiten. Ja, ja. Dankeschön. Müsste hier unten sein. Nice. Äh, die dritte war da drüben. Irgendwo. Kommt dann schon. Jetzt. Ja, die Map wirkt nicht riesig, aber es ist trotzdem Ist trotzdem noch viel versteckt drin. Das ist ganz cool eigentlich. Und die vierte ist, glaube ich, draußen beim Brunnen. Die Mine ist weiter hinten. Als Maul. Da oben ist eine der Statuen, die ich brauche für später. So. Die Diana-Statue. Ein Teil dieser Statuen finden wir erst, wenn wir äh, die die Stadt ausgebaut haben. Deswegen suche ich am Anfang noch gar nicht nach denen, sondern ich baue zuerst die Stadt aus. Mach's eigentlich gegen Ende mal. Oder sobald also, die Stadt halt auf dem Max ist. Weil dann ist dann ist eigentlich alles frei. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendwas ist extra. Ich glaube nicht. Na, das ist nur Design. Doch, das ist Schatz. Bisschen Cash noch. Ha! So, jetzt müssen wir wieder zurück wahrscheinlich. Okay, damit erhöht sich meine Gesundheit anscheinend. Hätte man mir jetzt nicht unbedingt sagen müssen. Ah, okay. Und jetzt will meine Schwester schon wieder was von mir. Naja, ah ja, Pferde dürfen nicht hin. Sagen. vielleicht habe ich mich jetzt blockiert. Nee, habe ich nicht. Ne, ich warte noch. Wir werden später noch genug, mehr als genug Geld haben. Ich werde auch, wenn ich offline, also wenn ich nicht aufnehme, äh, werde ich ein bisschen Geld holen, flash schätze machen und so. Ja, look auch. Ja. ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Ich mach das. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. Alright. Übersicht habe ich hier. Alle Waffen gesammelt. bla. Hier seht ihr alles. Wie viel Wert alles hat. Sie erzeugt Einnahmen von 196 Florin. Alle 20 Minuten kommen die rein. Maximale ist nach 6... ...mal, also nach zwei Stunden erreicht. Oder? Habe ich... Warte oh, Jetzt glaube ich mache ich einen Rechnungsfehler. Ja, nach eineinhalb Stunden ungefähr, nicht ganz. Eine Stunde 20. ist das erreicht. Dann habe ich dann Architekten. Buongiorno. Hallo. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte, dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Natürlich. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Ja. Und wie Ser Mario mir erzählte, war das eurem Ururgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das einmal ansehen? Bla bla bla. Ja, hier sind wir. Warte mal kurz. Ähm, ich brauche mal... Ein Kunsthändler ist eigentlich gar nicht so dumm. Den Schmied könnte ich noch teurer machen. Ah, braucht 7.000. Eine Bank steigert den Wert enorm, ist natürlich geil. Natürlich noch 2k, glaube ich. Ja. Das Modell kostet 3.000. Dann gibt es nur noch etwas, was ich machen kann. Und zwar den Schneider. Und alles andere habe ich dann. Genau, hier gibt es ein geiles Design, glaube ich. Buon viaggio! Dankeschön. Wow, plus 8000 wert. Nice, also fast 8000. Malady. Willst du das Buch sehen? Kurz gucken. Oh ja, nice. <lacht> Pro 20 Minuten etwa 1000, 4000 haben Platz. Geil. Bis bald, Ezio. Das heißt, nach zwei Stunden habe ich alles, was ich investiert habe, schon locker wieder draußen. Ja und ich werde das Geld ab und zu einfach holen, wenn ich da bin. Ich weiß nicht, ob das offline mitzählt, aber ich glaube es nicht. Aber wir werden schauen. Wenn ich spiele, dann spiele ich eh keine Story nebenbei. Weil dann würde ich äh, Missionen machen, Geld verdienen und so weiter und so fort. Dies ist unser Altar. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, oh, ja. um die Denken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um, das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien, versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese sechs vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den sechs. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Natürlich. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Das ist aber perfekte. Auf diesem Podest steht die Statue von Kurlangal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat er Genghis ganz Pferd erschossen. Und sieht aus, als würde was fehlen auf dem Podest. Um, auf diesem Podest steht die Statue von Darius, dem Assassinen aus Persius. Mit der versteckten Klinge der er Xerxes. Der erste dokumentierte Einsatz dieser Waffe. Uh. Auf diesem Podest steht die Statue von Wei dem Assassinen aus China. Mit einem Speer tötet er den ersten chinesischen Kaiser. Auf diesem Podest steht die Statue von Amunet, der Assassinen aus Ägypten. Sie tötete Cleopatra mit einer Schlange. Ich weiß nicht, ob die damals schon gedacht haben, dass sie das wirklich so weit ziehen, aber ich weiß nicht, ob Origins sie beinhaltet. <lacht> Auf diesem Podest steht die Statue von Iltani, der Assassin aus Babylon. Sie vergiftet Alexander den Großen. Also, wenn sie natürlich erwähnt wird, wäre ich das verdammt cool. Auf diesem Podest steht die Statue von Leonius, dem Assassinen aus Rom. Er stach Caligula mit einem Dolch. Aha. Ja, hier müssen wir erst hin, wenn wir alle sechs Grabstätten besucht haben. Dafür gibt es dann einen Erfolg und dann weiß ich, dass es soweit ist. Das ist ganz spannend, die sind die Rätsel aufgebaut. So. Kann ich die jetzt entschlüsseln? Ich will das mal kurz angucken. Ja, müssen wir auch erst am Schluss machen halt, aber... Ah, jetzt. Äh, ich gehe in Adlerauge-Modus und dann kann ich die so zu einer Map drehen einfach um nur mal zu zeigen so Ähm, ja weiter ist das geht jetzt noch nicht ich würde es mal sagen so aber das machen wir dann am Ende ah, entschuldigung ich bin jetzt gerade nicht an du gewöhnt ich habe sehr viel Pokémon gespielt und, und Smash in letzter Zeit. Aber ich habe nur 1000 Gold. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich komm später zurück. Ich würde, wenn ich Kleinigkeiten mache, einfach viele Snippets zusammennehmen dann später. Ich repariere mal kurz. Rüstung und so, eben, ich will eigentlich alle haben. Ich will nicht alle zeigen, wie ich sie kaufe, immer. Weil, ist nicht spannend, ich laufe dann rum. Aber zuerst werde ich eigentlich alles Geld in diese Stadt investieren. Damit ich von hier aus ein gutes, ähm, einen guten geld -Quell habe. Das finde ich voll süß. Das nehme ich. So, Fertig. Nehmen. Wenn mir lange ist hole ich hier die Schätze raus zum Beispiel, alle. Ich weiß nicht, ob die Schätze irgendwas bringen. Meine Achievements finde ich schon cool. Ich werde nicht alle, alle machen, aber... ein Teil. Ich habe es zum Beispiel bei Call of Duty probiert. Aber Hardcore-Mode ist echt schwer. Da ist er. Ich habe World of War of Heart gespielt und... Irgendwann komme ich nicht mehr weiter. Die eine Mission ist so abgefuckt. Wo muss ich eigentlich hin? Nach Florenz. Ich nehme mal keinen Quickport, weil ich nicht genau weiß, wo ich jetzt genau hin muss. Also ob ich vor der Stadt stehen muss, auf dem Zwischenweg oder mitten in der Stadt. Schon wieder. Ah, es war zu früh. Ja, da kann er kämpfen so. <lacht> ja. Gerne. Lassen wir uns überraschen. Verstecker werden im Kampf auf der Ehe, das kennen wir schon. Die blauen Punkte. Ja, der Rustus sieht so geil aus. Ja, und die Ladebildschirme sind viel schneller, merke ich gerade schon. Außer dem ganz am Anfang. Der war eine Katastrophe. Oh, nein. Oh. Da geblieben, bitte. Dankeschön. Und wir sind zwei Jahre später wieder zurück. Hat sich wahrscheinlich nicht extrem viel geändert in zwei Jahren, aber wer weiß. Okay, ich nehme sicher noch eine halbe Stunde auf und dann muss ich mal Wäsche reinschmeißen. Ja, wir lassen Zeit. Du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten zwei Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Hm, das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich viel Oh. oh, es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Hm, was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich! Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das! Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Hey, Vincenzo! Interessant. Ja, hier geht es ja nur um theoretische Techniken. Aber ganz cool, dass man das so machen kann. Also den... ...ganz normal töten. Ach, Luftattentat. Achso, ich kann es in der Reihenfolge machen, in der ich will, aber... ...die bluten ja. What the fuck? Die haben einfach nicht geschafft, dass man da kein Blut hat. Das war das, was ich probiert habe in Assassin's Creed 1 und das ging nie. Hm. Komm schnell! Schau! Nimm es! Probier es! Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich... kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amigo. Okay. Okay, mit Aussichtspunkten kann ich jetzt die die, die... ...die... ...Schriftrollen finden. Wie wir es vorhin schon gemacht haben. Da ist gar noch eine. Aber ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Das müssen wir kurz warten, bis die Mission abgewickelt ist. Und da ist Schnellreise. Na, doch da hinten. Da draußen ist es. Gehen wir zuerst mal... Wenn ich kann, dein. Und nach unten. Ah, ich kann es mit. Ach, was? Warte mal. Oh, wie geil alles zwei klingen. Hat nicht geklappt. Nicht so geklappt, wie ich wollte. Das habe ich voll vergessen, dass man eine Doppelklinge kriegt. Egal. Hui. meine eine Feder. Ah ja. Sieht so komisch aus. <lacht> Aber es ist schon gut, dass sie so markiert wurden. Uh, jetzt muss ich kurz gucken. Ah ja, da gibt es noch viel zu viele Aussichtspunkte danach. So, Habe ich einen. Nein, keine Kodex-Seite. Immer sicher gehen. Als Maul. Und gib mir dann Geld. Hä? Autsch, Autsch, Autsch, Autsch. Ist das so? <lacht> Ups. Wollte ich nicht. Soll ich irgendwo leuchten? Ne, gerade so nicht. Hm. Ich muss, glaube ich, von außen gucken gehen. drüben glitzert was. Ach, das ist ein Aushang, okay. Irgendwo muss ja dieses... Geh mal kurz runter, vielleicht ist es außen. nur ein Aushang. Hier komme ich wieder rein. Ich würde es eigentlich sehr gerne haben. Hä, wo ist denn das? Da muss ich hin, für die Mission. Ich bin ein bisschen überfordert. Also mit dem Finden. Die verstecken das echt gut. Das ist.. Äh, aber ich bin hier schon am richtigen Ort noch, ne? Also dieser ganze Tempel hier gehört ja dazu. Ups. mit... Es lohnt sich gar nicht zeitlich. Äh, hier ist ein Assassinengrab. Ist das auf dieser Seite an der Wand vielleicht? Weil das habe ich jetzt von draußen nicht gesehen bis jetzt. Nein. Hm. Okay, Moment. Wie hieß dieser Ort? Ich guck das nach. Ich will das haben. Nein, nicht die Karte brauche ich. Die Datenbank brauche ich. Die Wahrheit, nein. Orte. So. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich bin sogar fast richtig. Tada! Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Und das Rätsel? <lacht> äh, keine Ahnung, was da steht. Äh, ah, hier drehen sich jetzt... ...zwei auf einmal. Okay... Das heißt, ich muss die aneinander anpassen. Na das ist bei dem sogar noch egal. Warte mal kurz. Ich muss kurz gucken, wie das hinkommt. So. Weil er müsste... Genau. Und der Satan sprach zu Kane, schwöre mir bei deiner Kehle. Und wenn du das verrätst, wirst du sterben. Okay. Ähm, ich kenne die Verse nicht gut genug. Ich wüsste nicht, was da steht, ohne dass es dann stehen wird. Tut mir leid. Das ist okay. Ich muss es halt trotzdem so machen, weil ich sonst nicht weiß, wo das richtig hinkommt. Und dies alles gescheim geheimen. Ach so. Und hm, sprach irgendwas. Äh. Doch, das ist richtig rum sogar. Dann wir oh, mal kurz. Ah, das ist ein Ohr. Ups, ich Ich hätte doch in die andere Richtung müssen. Jetzt verkacke ich gerade voll mit den Richtungen. Und Kane sprach, ich bin wahrhaftig Wahrhand, der Meister deines großen Geheimnisses. Ich finde das mit den Skizzen fast schwieriger, weil man nicht genau die Linien sieht und so. Fuck. War mal kurz. Da ist dieses Ding. Also ah, eine Unterhose. Nice. Da. Mach ich am Schluss. Wusste doch, dass er noch mit mitdrehen muss. Zwei rüber. So und so. Jetzt passt seine Buchse wieder nicht. Ah, zwei gedreht da. Darum wurde kein Meister. Wurde kein Meistermachen genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Obacht, das keins mal. Ist doch das. Templerkreuz. Na gut. Ah, wir haben das nächste Rätsel gelöst. Ich bin gut dran. Und jetzt! Das ist, ist glaube ich ein Taschendiebstahl, ne? Ja, genau. Also, der beklaut uns, wenn er uns begegnet und dann muss ich ihn jagen. Dann kriege ich mein Geld zurück und wenn ich ihn töte, kriege ich noch mehr Geld. Der kommt... Ja, genau, der gehört zur Mission. Ah, ne. Nicht mal. Mörder, bleib mir vom Leibe. Ach, noch ein Nein. Ja, du hast angefangen. Da, hab ihn. Was? Meine Börse, oh, mein Geld. Oh, Geld? Ich habe euer Geld nicht. Das werden wir sehen, Kollege. Komm zurück. Hol mich. Ich habe kein Interesse, dich zu verletzen. Also gib mir mein Geld und wir sind quitt. Nicht so schnell. Was wollt ihr denn? Wer seid ihr? Man gab mir schon viele Namen. <lacht> Mörder. Tagliagole, Dieb. Aber ihr dürft mich La Volpe nennen. Zu euren Diensten, Messer Ezio. <lacht> Woher kennt ihr meinen Namen? <lacht> es ist mein Geschäft, alles in dieser Stadt zu wissen. Seid ihr nicht deshalb hier? Doch, ich muss jemanden finden und wissen, wo er ist, bevor er es selber weiß. Wer? Francesco de Pazzi. In den Straßen erzählt man sich was von einer Karawane aus Rom. Einem Geheimtreffen heute bei Sonnenuntergang. Dort könnt ihr etwas über Francescos Aufenthaltsort erfahren. Wisst ihr, wo es stattfinden wird? Pff, ma certo. lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann ziehen wir los. Oh, ja. <lacht> Und hier ist euer Geld. Plus obendrauf ein Boni. Nice. Alright. das ist das erste Mal, dass ich wirklich das Adleraugen brauche. Naja, jetzt kommt das erste Geld in die, in die Kasse. Ich werde am Ende der Sessions, werde ich da mal hingehen, dass wenn ich in die... nach Montaigioni gehe und da bleibe, dann wisst ihr eigentlich, dass die Session vorbei ist. Dann würde ich aber privat... Oder ich... Eigentlich nicht, nee, weil ich privat ja je nachdem noch woanders Schätze suche und so. Oder Missionen mache, mal schauen. Ich weiß nicht, irgendwie... Pff. Ich guck, mal, ich guck mal, was alles drin steht. Weil ich weiß, ich muss ein Rennen machen und ein. Eine Prügelmission und so. Die könnte ich auch machen, damit wir das drin haben, wie das aussieht und so. Ich muss glaub halt wirklich nur eine machen. Yo digi! Folgt uns Macht dich fertig. Ich bin schneller als du. Ja, außer sie machen es so, natürlich. Was tut ihr denn da hinten? Ihr sollt doch mithalten! Ich glaube, das ist eine kletter tutorial mission mäßig dann. Weil bis jetzt muss ich noch nicht wirklich klettern, außer mit meinem Bruder einmal. Das war ja auch voll easy. Ich schaff das schon. Sorry. Ich war grad voll konzentriert. Oh, ich bin zu weit, zu weit. Da, da, da, da. da sind wir. Ich habe gerade voll nicht dran gedacht, dass Diese ich das. Sich de ich habe keine Katzine. Wie komme ich da rein? Es gibt Katakomben unter der ganzen Stadt. Diese führen euch. An einen Ort, wo ihr das Treffen heimlich belauschen könnt. Dann war das doch kein Grab. Na, nehmt den Steingriff. Dreht ihn, dann schiebt ihn nach unten. Danke für all eure Hilfe, Wolpe. Hm. Viel Glück. Die Grabstätten sind ganz interessant gemacht, nämlich. Und ich glaube, wir schauen uns die jetzt an. Stell vor, dieser Mechanismus geht zu, wenn er noch da steht. So, hm, vielleicht. Kein Assassiner mehr. Boah, man kann nicht. Jo, jetzt geht's natürlich in der Zeit. Ähm, ich werde mal anfangen diese Folge und nächste Folge dann fertig machen mit dem. Äh, mit diesem Ort. Weil zeitlich... Ich will über eine Stunde kommen pro Folge, aber halt nicht extrem drüber kommen. Aber sonst passiert einfach zu wenig pro Folge irgendwie. Und zeitlich geht es zu lang. Wenn wir jetzt ablehnen, kommen wir wieder raus übrigens. Deswegen... Hm. Ja, in den Katakomben... Darf man sich nicht erwischen lassen. Ah, wie komme ich noch mal hier hoch? Das war eigentlich mega easy, glaube ich. Ah, da. Genau, es gibt ja versteckte Schalter. Also versteckt, naja. Hm. <lacht> Okay. Ist der offen? Oh ja. Boah, sieht das eklig aus. Ich glaube, das ist mehr mein Forschungsvermögen, dass mir das ein bisschen realistischer darstellt, dass es sein sollte vielleicht. Irgendein Spiel hat das auch schon gemacht, nicht nur Assassin's Creed, dass man dir so mega offensichtlich immer zeigt, so hey, da musst du hin. Könnte sogar Prince of Persia gewesen sein. <lacht> ich glaube, es war sogar Prince of Persia. Doch mit R3 kann ich die Kamera wieder richten. Das sind noch die einfachen Rätsel, übrigens. Wie. Wie lange müssen wir hier stehen, Saferio? Es ist kalt. Was willst du, Ilario? Messer Pazzi bezahlt uns gutes Geld, um den Eingang zu bewachen und die Toten werden uns nichts tun. Ich kann es kaum erwarten, Elena zu erzählen, wie viel Geld wir heute verdient haben. Die sind voll geil aus, die Tempel. Ich glaube, das sind wir Wasser, brauche ich erst am Schluss. Oh, ja, okay. muss ich doch da hoch. Was bist du denn für einer? Ist vielleicht ein Templer? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht eklig. Na du? Hätte nicht gedacht, dass hier auch Gegner drin stehen. Was kann ich hier machen? hier rausgucken. Naja. Okay, der ja. Typ ist einfach bescheuert. Da. Einmal schon runtergefallen, weil ich verfehlt habe. Das war das Teil hier. Dankeschön. Das müsste ich eigentlich hier... Später kommen Timed-Events dazu, das macht gar keinen Spaß für mich. Man kommt voll Stress rein teilweise. Also man hat eigentlich genug Zeit, aber es ist trotzdem... Man gibt sich automatisch einen Druck, weil man halt so schnell wie möglich durch will. Auch wenn die Zeit eigentlich gar nicht so dumm... ...also nicht so extrem stressig ist. Aber sogar, dass man das weiß, man ist immer so, oh, es reicht nicht ganz und oh, es kann knapp werden. Okay. Nein! Okay, ich gehe hoch, starte die nächste Folge dann da oben. <lacht> bis gleich, also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Cheerio!